Da wollte ich gerade mal aufnehmen und direkt wird man auf Revi wieder erkannt. Das ist so krank. Moin, moin und willkommen zu einer neuen Aufnahme auf Revi. Heute spielen wir ein bisschen Bettenkampf. Ich hoffe es gefällt euch. Lego. Okay, so war das nicht geplant. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist, ich grüße dich auf jeden Fall, live, wie heißt du, 20 live 06, sei gegrüßt, wenn du das hier siehst, das ist auch meine erste Runde, also nicht wundern, wenn ich noch schlechter bin als sonst, sowieso, ja, sag ich ja, <lacht> ja, sage ich ja, <lacht> Heute wollte ich euch ein bisschen, ja oh gut, machen wir Discord mal aus, heute wollte ich euch ein bisschen über meine Jobs so erzählen, was ich so in meiner Schulzeit so gemacht habe ähm, und ich würde auch gerne eure wissen, also ob ihr auch mal einen Job gemacht habt, also so Minijobs oder so, keine Ahnung, Zeitungen ausgetragen habt oder so. Schreibt das mal alles in die Kommentare, es würde mich echt brennend interessieren. Also ich habe nicht so eine normalen Jobs gemacht, wie ich so denken kann, so bei Reichelt oder so, keine Ahnung, Sachen einsortieren, sondern ich habe schon als Bühnenaufbauer gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr euch da was vorstellen könnt. Als Bühnenaufbauer habt ihr halt die Aufgabe, Bühnen nach einer Show oder Bühnen vor einer Show aufzubauen. Und dafür müsst ihr dann halt zu echt komischen Zeiten kommen. Und ja, Also es ist kein Job, den man so empfehlen kann, weil das einfach ja ein Knochenjob ist. Also ihr müsst halt schon echt schwere Sachen durch die Gegend tragen. Dann rufen die euch manchmal zu einfach so, ja, vier, vier Männer oder keine Ahnung. Dann rufen die einfach so und sind auch ziemlich, ja, also unfreundlich. Ihr werdet richtig rumkommandiert, so wie... Ja, könnt ihr euch beim Militär oder so vorstellen? So in etwa. Und so ist es halt dort auch. Aber ich fand es eigentlich ganz nett dort, weil es halt so ein bisschen den Teamgeist so gestärkt hat. Wenn man halt da so ein bisschen scheiße behandelt wird, dann dann man sich halt auch, keine Ahnung, besser untereinander verstanden, weil man halt so zusammenhält. Und, ja. Ich fand es eigentlich ganz nett dort. Aber es ist halt ziemlich anstrengend gewesen, wenn man da irgendwie um 4 Uhr nachts dort angefangen hat und dann irgendwie Morgens, wenn zu, alle zur Arbeit gegangen sind, einfach dann nach Hause gefahren ist. Also da hat man einfach nur noch Bock auf Ruhe gehabt und ich habe auch noch kleine Geschwister. Also konnte ich dann auch nicht schlafen irgendwie. Wenn ich dann nach Hause gekommen bin, konnte ich dann auch nicht schlafen. Das ist natürlich auch echt ärgerlich. Oder man ist dann irgendwie um 22 Uhr hingegangen ja äh, luca kennt mich auch so also, die kennen mich beide ja, okay dann ja was soll ich machen okay screen ja okay dann machen wir ja ihr wolltet ein screen dachte ich ja hä? was <lacht> ja ich dachte ihr wolltet einen screen dann holen wir uns die mal, wenn die keinen wollen, die mich hier nur veräppeln. Dann hole ich mir jetzt deren Bett. Ja, jetzt kommen alle her, oder wie? Jetzt kommt auch noch der Gelbe. Ciao. So. Ja, der Bühnenaufbaujob, der war schon echt hart. Halt zu echt komischen Zeiten. Aber hat Spaß gemacht, weil ich mag eher so Jobs, wo man halt nicht so das Übliche machen muss. So langweilige Arbeit, das kann ich gar nicht abzuhalten. Sitzen das kann ich gar nicht, also habe ich mir echt komische Jobs ausgesucht. Weil anschließend habe ich dann den Job als Sicher weil, jetzt, als, ja, doch, als Sicherheitsbeamter so, nee, glaub, beim Sicherheitsdienst auf jeden Fall ausgeführt, und es war eigentlich schon echt ein spannender Job, weil man halt einfach so for free auf Konzerte und so konnte oder auf ja Festivals war halt schon nice weil man halt einfach ja umsonst reingekommen ist. oh mein Gott nein nein oh das war ärgerlich du standest halt da die ganze Zeit nur rum und musstest aufpassen dass keinem was passiert und, war und dass es keinen Stress gibt und wenn es denn Stress gab musstest du es halt klären ja ähm, und das waren auch immer so so Zeiten keine Ahnung wenn Machst du einen Name? Meinst du eine Aufnahme? Oh ja, mache ich. Dann halt auch immer so Zeiten, wo Leute eher feiern gegangen sind. Also wenn Leute an eine, äh, andere feiern gegangen sind, bist du halt arbeiten gegangen und das ist nervig. Yo, ciao. Und <lacht> ich bin hinterher. No, no, no, no, no, no. Wo ist der Grüne? Grünling. Komm her. Yo, yo. Hi. Nein, nein, nein, nein. Er hat unser Wett, er hat unser Wett. Unser Bett, aber so, oh, nice, super, GG, Mate, GG. Ähm, hat die Runde verlassen, okay. Ja, der ist auf jeden Fall alleine, würde ich sagen. Also, ich fand's eigentlich immer spannend. So, also die Drops, oh mein Gott, was macht der? Haha, <lacht> er springt einfach runter. Was ist denn mit den Leuten los? Warum kommen die nur zu uns? Also, Target Easter auf jeden Fall da jetzt einer rum? stimmt? ja, bin ich also, waren eigentlich schon echt spannende Drops aber sind halt schon echt hart, weil manchmal, wenn ich dann gearbeitet habe, so nachts der Körper muss sich ja auch erstmal dran gewöhnen und dann war ich halt den ganzen Tag platt, wenn ich da so schwere Sachen umgetragen habe. dann war ich manchmal, oh shit war ich manchmal das ganze Wochenende einfach platt und rein und hoch Ist echt. Boah, komm weg mit dir. ist echt gut, der Typ. Oh ja, machst du wieder einen Block-Safe? Ne, okay. Aber ich hoffe, ich krieg den jetzt, weil sonst kriegt Grün uns. Okay, ich muss den jetzt irgendwie runterschubsen. Jo. Hopp. jo, den haben wir. Den haben wir, den haben wir. Hi. Okay. Sind die schon da? Ne, okay. Sind noch nicht da? Der ja, GG auch an dich. Ich muss kurz einen Stick holen, weil der kommt. Genau. Oh, da ist noch einer. Warum bin ich alleine? Nee. Nein, ich bin in das einzige Loch, was da war. Reingeflogen, ja? Okay. GG auf jeden Fall an euch. Aber leider alleine, weil mein geiler und ich spring runter. Bye, GG. Nice, man. Nice. Auf jeden Fall sehr nice. Ja, wir können noch einen Screen machen. Okay, GG, erstmal an euch raus. Schreibt mir eure äh, Jobs mal in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.